So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für schamotte Spezies. Ich bin der Reisinger Daniel von Evolvshör Tonwerken, bin Ofensetzermeister und leidenschaftlicher Backofen-Fan. Heute in dem kurzen Video zeige ich euch, wie ihr die Holzmenge für euren individuell gebauten Speicherbackofen berechnen könnt. Wichtig ist es, das, dass wir die richtige Holzmenge einheizen, Einerseits, dass wir natürlich perfekte Wärmeergebnisse oder Backergebnisse bekommen. Andererseits, dass wir auch äh, möglichst umweltschonend heizen und dass wir natürlich unseren Holzverbrauch möglichst niedrig halten. Ja, und das Ganze geht eigentlich ganz einfach. Was wir wissen müssen, ist die Speichermasse unseres Backofens. Und da beziehen wir uns einfach auf die Schamotte, die um den Backofen rumgebaut ist, die noch vor der Dämmung kommt. Und in dem Beispiel, was ich euch mal zeige, habe ich jetzt hier 500 Kilogramm Speichermasse für unseren Backofen angenommen. Ein weiterer wichtiger Wert ist die spezifische Wärmekapazität. Also wie viel Energie benötigt der Schamottstein, um eben um 1 Kelvin Energie erhöht zu werden, um 1 Grad Kelvin aufgeheizt zu werden. Und letztendlich als dritter Punkt, den wir in unsere Rechnung mit einfließen lassen müssen, das ist unser Delta T. Das heißt also, welche Außentemperatur haben wir und auf wie viel Grad wollen wir unseren Backofen aufheizen. Und da dazwischen drin die Differenz. Und da habe ich jetzt einfach genommen 235 Kelvin. Ja, das Ganze können wir hier ganz einfach in die Formel eintragen und bekommen hier eine benötigte Energie, die wir brauchen, um die Masse aufzuheizen, von ca. 30,5 Kilowattstunden. Ja, jetzt wissen wir immer noch nicht, wie viel Holz das wir brauchen. Aber das können wir im nächsten Schritt machen, indem dass wir hier die benötigte Energie von unserer ersten Rechnung übernehmen. Dann wissen wir von unserem Holz, von unserem Brennholz, wenn es gut getrocknet ist, zwei, drei, drei Jahre abgelagert, eine Restfeuchte von 15 bis 20 Prozent hat, dann haben wir hier einen Brennwert von Heizwert von ca. 4,2 Kilowattstunden pro Kilogramm. Und letztendlich hat es noch einen Einfluss der Wirkungsgrad von 75 Prozent. Das ist also so ein Durchschnitt, wie der Backofen gebaut ist, wie auch eingeheizt wird. Also das liegt irgendwo zwischen 60 und 80 Prozent. Darum hier mal so ein bisschen die Mitte genommen mit den 75 Prozent. Das Ganze hier wieder in unsere Formel eingesetzt und schwuppdiwupps kriegen wir ein schönes Ergebnis raus. Wir haben also fast 10 Kilogramm Holz. Und jetzt wissen wir, mit 10 kg Holz, wenn wir das abbrennen, können wir unseren Speicherbackofen, der in dem Fall jetzt die 500 kg Masse hatte, mit Schamotte, eben um unsere gewünschte Delta T auf die richtige Temperatur zum Backen bringen. Ich hoffe, ich konnte euch heute so einen kleinen Eindruck geben, welche Holzmenge passend ist für euren Backofen zu Hause. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Backen. Wenn ihr weitere Anregungen, Fragen habt, schickt uns die gerne an info at .de. In dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch viel Spaß. Bis denn!